Jeder hat ja seine eigene Geschichte. Und ich war ja drogenabhängig früher. Das ist jetzt Gott sei Dank schon 25 Jahre her. Und ganz zu Anfang, als es losging mit den harten Drogen, habe ich das erste Mal Jesus erlebt. Aber dann kamen so viele Dinge, wo ich es nicht geschafft habe, den Weg zu gehen. Anfang 30 war ich am Ende meines Lebens angekommen. Da war nichts mehr. Aber als ich mich dann gestreckt habe zu Jesus, zu Gott, dass mir Gott dann begegnet und das Einzige, was er mich gefragt hat, ist, bist du jetzt bereit, zu mir zu kommen, den ganzen Weg zu gehen? Wenn du dich entscheidest, egal was war, heute und jetzt, zu ihm zu kommen, zu sagen, Jesus, hier bin ich, hilf mir. Und das ist alles, was er wollte, mein kleines Ja. Ja. Und er hat mich mit Liebe überschüttet, mit bedingungsloser Liebe.